Oder durch die Zeichenfolge BC. Im Grunde haben wir hier also zwei verschiedene Ersetzungsregeln zur Auswahl. Ich wähle hier jetzt einmal die zweite Alternative und ersetze also das erste B durch die Zeichenfolge BC. Dabei wird wie gesagt immer nur ein Zeichen ersetzt, also nicht etwa alle drei Bs in unserem aktuellen Ausdruck. Um die anderen Bs müssen wir uns gleich noch kümmern und da haben wir jedes Mal wieder die Wahl, welche der Alternativen wir dort verwenden. Wir müssen also nicht alle drei Bs gleich behandeln und die beiden Ds natürlich auch nicht.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 Dafür müssen wir das hinterste b nicht nur einmal nach bc ableiten, sondern das dabei neu entstandene b erneut nach bc und dann noch einmal dasselbe, sodass wir dort bccc stehen haben. Dann können wir dieses b nach c ableiten, haben dort cccc stehen und können das erste dieser cs nach 2 ableiten, das zweite nach 0, das dritte nach 2 und das vierte nach 3. So haben wir dort hinten dann 2023 stehen. Was wiederum nicht geht, ist der Ausdruck auf der rechten Seite. Hier zieht das gleiche Argument wie eben. Genau zwei Punkte müssen in den Ausdrücken enthalten sein, aber auch einige der anderen Argumente von eben könnten wir hier wieder anführen. Wir können aber auch so ein Datum wie den 4.251.1337.29.876 produzieren, während die Jahreszahl ja vielleicht sogar noch sinnvoll sein könnte. Das Jahr mag wohl irgendwann mal kommen, auch wenn keiner von uns das erleben wird, aber zumindest den Tag und den Monat wird es in der Form garantiert nicht geben.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 Wir kriegen allerdings auch die Mischnotation hin. Wir könnten auch 10.05-23 erzeugen. Auch das wäre ein gültiger Ausdruck im Sinne dieser Grammatik. Das möchte man vielleicht auch wieder nicht. Und dann kommt man wieder zu der Frage, wie failsafe man diese Grammatik machen möchte. Das möchte ich aber an dieser Stelle noch gar nicht weiter betrachten. Für den Augenblick soll uns das so erst einmal ausweichen. Eine andere Erweiterung, die ich aber gerne noch vornehmen möchte, ist die, dass wir jetzt dafür sorgen, dass solche Kalenderdaten wie der 4.251, der 1.337, der 29.876 nicht erzeugt werden können. Das können wir dadurch erreichen, dass wir nicht mehr beliebig lange Ziffernfolgen zulassen. Dazu müssen wir diese Rückbezüglichkeit aus der Grammatik entfernen, müssen dann aber dafür sorgen, dass wir geeignete Alternativen schaffen, dass wir, sodass wir sowohl so etwas wie 10.5.23 zulassen, auch, als auch 10.5.23.